Sie ist zurück, die Mario Party. Das ist schlecht. In der Tat. Ja, das ist scheiße. Ja. Nein. Das ist auf jeden Fall nicht gut. Falls du euch jetzt wundert, warum ist Juli noch nicht da? Warum sagt sie nichts? Sie stößt hinzu, wenn ich euch Toad City erklärt habe. Es gibt richtig viele Teile von Mario Party. Richtig! Wo ist denn der Stern? Der ist da, ne? Aber dafür muss ich jetzt wieder zahlen. Ja und dann muckse ich dir noch Geld ab und... Ach, dann wird es aber knapp, du. Ja, aber dann musst du auch noch gut würfeln. Ja, klar. Oder das Minispiel gewinnen. Das auf jeden Fall. Oh. Ja, wie lange wird das jetzt so gehen? NEIN! Wo <lacht> bist du ein Depp! Adieu, au <lacht> revoir. Ah, ja, los, geh an. Geh an, geh an, geh an, geh an. Komm schon, Licht. Nein, gleich. komm schon, Buch. Schnapp sie, schnapp sie, schnapp sie. sie. Komm, nein, komm, komm, komm, komm. Schneller. Nein. Komm, das ist doch Licht. Das mach. ist doch Licht. Was? Das ja. war doch Licht. Das ja. war doch Licht, Mensch. Nichts. Und ich habe noch nicht genug gewürfelt. Ich fasse es nicht. Es wird noch um eine Runde hinausgezögert. Es kann noch alles passieren, aber es darf nicht. Nein, mach keinen Scheiß. Gerade habe ich es gesagt, an der Chance sein kann noch alles verhindern. Es geht zwar jetzt nur um Geld, in Anführungsstrichen. Es ist schon ja. aus wie DK. Ja klar, leck mich am Arsch, du. Ich nicht ich auf 30. Macht Reise. Ja. Ist das so klar? Ich hab's im Gefühl gehabt, dass da noch was passiert. Hey, nicht böse sein. Schau mich so! Jetzt können eben auch Sterne verschenkt werden und ich, ich sehe es voraus, ja. es wird passieren. Oh mein Gott! Dieses Spiel wurde von einem Hund entwickelt. Ach, es ist vorbei, ja, Gott sei Dank. Also, ja, also, ich bin der Einzige, der keinen Stern hat, weil ja. ich beschissen wurde vorne und hinten. Jetzt brauche ich auf jeden Fall den Münzstern. Ich fand ja. dich scheiße. Aber ja, ich hab euch gebasht, Alter! Ja, weil das Spiel wollte, dass du gewinnst. Trotz Beschissen habe ich euch alle gebasht. Schenkt eigentlich Bowser was? Das Ob Bosa was schenkt? Ich hab meinem Bruder immer so eine Scheiße erzählt, wenn er beim Stern war. Ich hab gelabert, ja, wenn du jetzt auf Line gehst, dann kommt der Bowser und sagt: Wow, du bist immer großzügig und kriegst zwei Sterne. Ich hab ihm sämtliche Löwengeschichten aufgezählt. Aber oh, bist du und gemein. Hin und wieder mal hat du echt geglaubt und danach. Bist hat du gemein. da ja so verarscht gefühlt. Das, war so das ist richtig drin. asozial von dir, sowas. Nee, das war lol. Also Superstar. Wie du 2. und Luigi, Basti. Ja, zum hab ich bin. das auch noch geschafft hier. Hab ich doch gesagt. Ja, ja glaubt mir ja alle nichts. Ja, ich ich rechne das alles Luigi. voraus. <lacht> uh. Ach, der donkey Kong sieht so misslungen aus da Ja mal, der, Yoshi, der, der, nee, der Yoshi sieht gut aus, aber der, der Luigi. Das kann ja wohl nicht sein, da hast Haben ja mal zugeschaut. geschaut. Ja, und ich habe mich dabei voll aufgeregt, weil ich das so schön akkurat geschnitten habe. <lacht> akkurat. das war mir sowas von klar. Das wusste das Spiel, weil es ein Arschloch ist. Weil es ein verdammtes <lacht> Arschloch ist. Ja, und damit ist es ganz klar. Ja. Mario gewinnt mit vier Stern. Sternen. Hey, du Arsch, was willst du? Du störst mich, während ich mich in der Mittagssonne Sonne. Reune. Oder auch blau. Zeit abzunehmen. Oh, du bist zu <lacht> so fett, das Ding ist geplatzt. Das zahlst <lacht> du jetzt aber, gemein? 30 Coins. Ich will Echt? den Yoshi, bitte den Yoshi. Danke Deine schön. Mutter das stinkt aus. Mach 30 toll. Münzen. Das Die hat er nehmen, so verdient. Kann ja, ist okay. Ach, Bosse, du bist ist mir immer das sympathisch. Scheiße. Ja, dann bin's eh ich, weil da ist noch nie jemand anders gezogen worden als ich. Es ist es? Ja. Ich werde noch so viel! <lacht> ich Kreis weiß, warum ich dieses Spiel so unglaublich yeah. liebe. <lacht> Wenn ich hier verliere, dann, äh, dann schaue ich, ich ein Jahr lang mehr. keinen Fußball. Oh, bitte verliere! <lacht> Jetzt verlierst du echt? Ich verliere echt? Hier yes, ist ja? kein Fußball. <lacht> Ja, kein Jahr, kein Fußball und wer hält es nicht ein? Yes, danke, Leben! Es ist ja besser als das steht. Ein Jahr, kein Fußball. Er hat es euch eingeschworen. So, jetzt ganz langsam Spann halten hier. Minispielstein brauche ich. Komm bitte. Den kann ich mir jetzt nicht ernsthaft hier verkackt haben, ja? Krieg den immer. Minispielstein. Das ist nicht wahr. Ich liebe dich so. Oh, das ist nett! <lacht> Ach, du bist so lieb. Scheiße, Kacke, dieser Drecksfeld! <lacht> Ja, danke schön. So, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Der Part ist beendet. <lacht> das kotzt mich jetzt an hier. So, willkommen zurück zu diesem fabelhaften Spiel. Crap. Ich habe negativ eingestellt. Scheiße, ist das auflegen. Also, Minispielstern, glaube ich, habe ich nicht. Münzstern sollte ich haben. Dann habe ich drei. Und wenn du jetzt dann den blöden Fragezeichen-Stern kriegst, was ich leider glaube, dann hast du doch noch gewonnen. Spielstern München. entscheidet. Yoshi, ja. ja. Dann wird es wohl leider nicht Guter Junge. Oh Gott, ja, bitte. mal schauen. Das ist Irgendein Trottel muss doch den blöden. Äh, Yoshi! Oh! Fragezeichen fällt, geht an Yoshi! Ich habe alles bekommen! Juhu! Verfehlte Scheiße, ich will endlich ein anderes Mario Party zocken, <lacht> nicht diese Kacke! Hey, du hast dich <lacht> da hochgeglitscht! Ich hab Also das hat nicht. ja wohl jeder gesehen, dass das Betrug war! Ich habe mich überhaupt nicht hochgeglitscht! Ich lächerlich! Ich Ja, danke! Ich liebe dich! Ach, du hast ja eh nichts! <lacht> Ich hab mich so gefreut. Aber wir hauen jetzt mal ab hier. Tschüss.